Was passiert hier denn? So, <lacht> wieder erfolglos. Ich habe gestern beim Kiten habe ich hier eine GoPro im Wasserschwimmen gesehen, gefunden. Die hat so einen ähm, Schwimmkörper, deshalb habe ich sie so im Wasser geschwommen. Ja, jetzt suche ich den Besitzer davon. Ich bin hier auf dem Camping rumgelaufen. Ich habe gesehen, was auf dem Video, ich habe reingeguckt, was für ein Kite derjenige geflogen ist. Habe auf dem Camping geguckt, aber gehört niemanden. Jetzt dachten wir, weil weiter oben am Strand da stehen auch viele Camper geparkt und da ist heute Morgen schon einer mit so einem Kite geflogen. Wahrscheinlich hat er sie die gesucht, dass wir mal hochspazieren. Ich weiß nicht, wie lange läuft man da? Schon ein Stückchen. Von hier raus? Ja. Ja, schon eine halbe Stunde, 45 Minuten sowas. Schauen wir mal, ob wir denjenigen finden und ja, tun eine gute Tat und bringen die Kamera zurück. Hoffen wir, dass sie dann auch jemand da oben gehört. Da ist unser Camping und da müssen wir hin, wo der Kite da fliegt, ungefähr. Ich hoffe, ich versuche es. Ich hoffe, dass sie weggeht. Ja. Wir sind hier am Landebahn angekommen, da stehen alle Autos geparkt und da oben fliegt ein mit dem schwarzen Chor. Wir probieren mal ob wir irgendwie die erreichen können. Wir vermuten, dass ähm, er das ist. Ja, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass das der Mann war, weil äh, er wollte nicht mal mit uns reden. Er ist direkt wieder weitergefahren. Ja. Äh, ja, ja, jetzt laufen wir mal zu den Camper und laufen mal mit der Kamera vorbei. Und Vielleicht erkennt es äh, jemand. Wir haben gerade die Jungs da hinten gefragt. Den kürzen nicht, aber sie würden Ja. Aber so geht es nicht, so einfach. Ähm, wir haben aber einen neuer im Visier. Da fliegt ein weißer so auf den Bildern, die wir gesehen haben. Den Jetzt fischen mal raus. Den fischen wir mal raus, genau. Und? Und die von der anderen Typ, kennt Auch ihr die? Ja, ich habe gefragt, ob der Auch nicht? Wieder erfolgslos. <lacht> ja. ja. Jetzt gehen wir nochmal entlang alle Autos hier vorbei kommen. und sonst. Ja. Und, tja, wir haben alles getan. <lacht> genau. Naja, schauen wir, vielleicht haben wir noch Glück. Das war's. Wir sind die ganze Reihe nachgegangen, aber einige gefragt. Aber keinen gehört den GoPro. Naja, wir stellen uns mal ins Internet und schauen, ob wir da noch Reaktionen bekommen. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Besitzer noch finden. Für uns geht es mal wieder einkaufen. Ich glaube, wir waren seit einer Woche nicht mehr einkaufen. Leider <lacht> höchstwahrscheinlich. Ewig still, nicht. Ewig still. still. Ja. Ja. Bus ist aber gut angesprungen, ist gut. Ja. Ähm, ja, dann versorgen wir uns mal wieder, dass wir wieder. Eine Woche durch können mit Essen und Trinken. Also ja. Zwischenstand für die Kamera. Die Ach Kammer so, hat ja. Keiner sich gemeldet. Wir haben es in die Facebook-Gruppe Lost and Found Tarifa gestellt. Haben uns welche gesagt. Kannst du da mal reinstellen. Naja, mal gucken, ob sich jemand meldet. Da kommt meine Frau mit der Einkaufswagen. Ja, vor der Wagen. Challenge ist jetzt natürlich, alles, was da ist, irgendwo in den Bus zu verstauen. Man denkt immer, das passt gar nicht irgendwo so rein. Aber nach einem frischen Einkauf findet man auch überall <lacht> Essen. Zwischen der Kleidung und keine Ahnung. dann kommt da irgendwie noch eine Orange so. Da wir gucken mal. Wir alles reinkriegen. So geht es meistens. Ich lege die Sache vom Einkaufswagen im vorne und Kate geht, geht dann wild hin und her und probiert einen Platz zu finden. Aber mittlerweile haben wir schon so äh, gute Ordnung eigentlich. Es läuft. Ja, ja. Jeder weiß, was das zu tun hat. Jetzt schauen wir mal, die letzten Sachen wird reingepackt. Ich äh, würde die Kanister Wasser und äh, das Bierchen noch einpacken, hinten rein. Und da gehen wir wieder ab zum Camping. So, Toppi. Das ist mal eine Aussicht vom Supermarktparkplatz, oder? Das ist echt schön. Schöner Blick über die Bucht. Dann waren wir zurück zum Campingplatz. vollgeladen, ja. Dann können wir wieder eine Woche. Ah, Dann gibt es Abendessen. Ich hab Hunger. Ja. Zum Glück ist das schon. Fertig, ich muss ja nur warm machen das ist und so Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday lieber Kai Happy Birthday to you! Dankeschön. Alles Gute! Dankeschön. Geburtstagskind! Jawohl! Na, wie fühlst du dich? Herrlich! Verrat das mal, wie alt bist du geworden? Ich bin 30 geworden. Schön. 1990, 2 Dezember, geboren worden, Sonntagskind. Ja, das bist du ja. wirklich ein Sonntagskind, ne? <lacht> Na, ich fühle mich richtig gut, bin schön verwöhnt durch dich. Kaffee aufs Bett. Liebe Worte bekommen und ähm, ja, so kann man äh, jahrig sein. Äh, ja, da gibt es kein Wort bei uns. So kann man Geburtstag das, das, haben. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig glücklich und ähm, einfach das Schönste hier zu sein und ähm, zu spüren, wie viel Liebe man um sich rum hat. Oh. Liebe Frau, liebe Familie. Ja, das ist einfach das Schönste. Schön. <lacht> und Machen wir einen schönen Tag, ne? Frühstück das Müsli. Ja, ja. hier gibt es Frühstück, habe ich gerade gemacht. Gucken wir mal, ob, das der, ob wir das in der Sonne essen ja, können. Es wird langsam sonnig. Ja. ja. Hey, hast du einen Geburtstagsfreund gefunden? Vorne die Bedingungen an und hier laufen wieder oder wieder, aber hier laufen oft diese Kühe rum. Da läuft ein Bauer mit seinen paar Kühen hier über den Strand entlang und da seht ihr vielleicht hinter mir auf dem Weg Richtung Camping. Oh, ich muss so drin, da laufen sie Richtung Camping rein, die Kühe. Das ist echt lustig, aber die sind total, die machen gar nichts, die sind echt lieb, da braucht man keine Angst haben. Ja, Mal gucken, ob Kai heute aufs Wasser kann, ein Geburtstags-Surf. <lacht> Wäre schön, aber sonst machen wir was anderes Schönes. Wir sind vorne, was sagt der Wind? 9, 10 Knoten so, aber er hat einen Maxkauf von 20,5, aber war. Ja, ja, es ist richtig löckig. Dafür sieht es halt richtig cool aus. Das Wasser ist voll hier drüber gespült. Normal ist hier alles trocken. Und diesmal kam es bis da nach hinten. ist alles nass, hat alles nass gespült. Aber schaut mal, wie schön sich die Wolken spiegeln. Richtig cool. Aber man kann auch nicht trocken aufbauen heute. Alles matschig. Und? Was sagst du? Wie Was sieht dein Plan aus? Was willst du machen, Geburtstag, heute. Ich glaube, äh, besser, wir gehen einfach rechtzeitig nach Tarifa. Ja? Schön bummeln? Lecker essen gehen? Ja. Können wir auch machen. Oder wolltest du Wellen? Na, sieht auch nicht ich echt so Wellenreiten aus, Wir sind ne? nicht so top, ja. Da muss ich irgendwo anders gehen. Hier kannst du doch aufs Wasser an deinen Geburtstag. Jawohl, hier ist Wind! Wir sind bis heute hochgefahren an diese große Düne. Ja. Und hier kommt der Wind besser durch, äh, zwei andere Winger, ja, zum Kiten ist es hier ein bisschen zu löchlich für mich. Äh, dann macht man keinen Wind und dann fällt der Kite runter, das ist nicht so geschickt. Genau, aber es freut mich, wenn mein lieber Mann hier aufs Wasser kommt. Viel Spaß. Danke. Pass auf dich auf. Ja. Versuchen. Nicht nur versuchen. War schön. schön. Ja. Voilà. Jetzt ja. sind wir auf dem Weg nach der Riva in die Stadt. Im Stadtchen, ja. Und wir gehen schön zu zweit Essen. Candlelight Dinner. Candlelight Dinner. Genau, da haben wir schon Lust drauf. Ja, ja. Ich auch, ja. Schön, schön zusammen. Wir sind in der Stadt. Oh schau. Es ist schon überall die Weihnachtsdeko. Was heißt schon, es ist Dezember, ne? Ja. <lacht> 2. Dezember, mein Geburtstag. 2. Dezember, dein Geburtstag, stimmt. Ja. Das erste Mal, dass wir in Tarife sind hier. Ja, wir sind jetzt schon drei Wochen ja. hier. Und das erste Mal, dass wir echt in die Stadt gehen. Wir laufen jetzt in der Altstadt. Ja. Also von der Hafen in der Altstadt laufen. Ja, da habe ich auch schon öfters mal was gekauft, Stimmt, mal rein, ja. so Armkettelchen, das habe ich nämlich immer öfter gemacht, immer aus jedem oder fast aus jedem Urlaub habe ich irgendwie so ein Lederarmbändchen oder sowas hier geht in der Surfbar, gekauft. oh sorry, hier geht es in der Surfbar, haben die unterwegs nicht dass die heute Ruhetage haben, das wäre blöd, nee, aber es ist noch ein Ah. Naja. Ah, Der funktioniert immerhin, oder? Ja, klar, abends ja, Feuer. Hast du Mundschutz? Nee, ja, hab ich, aber. Na, nicht auf. Oh, ich bin lecker. Ich hab auch Hunger, muss ich sagen. Ich hab richtig Hunger. Lecker aus, oder? Und was hast du da? Ja, es ist ähm, Ferkel. Uh, Secret Pick heißt. Ja. Also ein Pick. Ähm, ein Schwein? Von der Camping hat jemand mich empfohlen. Das macht gemein normales Schwein, aber der so der Name. Und das also, ist ein Steak Mushroom Pie, also mit Fleisch und Pilze so in so einem Blätterteig. Wir hatten das glaube ich vor Jahren schon mal. Es war richtig lecker. Ja. Also Prost gut auf dich, das ist ein oh, Das hat super geschmeckt. War herrlich, war richtig schön. Da sitzen war auch so gemütlich. Echt richtig schön. Und jetzt bummeln wir mal ein bisschen das Städtchen. ehrlich hier so ein schöner Tag mit dir. Ja? Ah, das freut mich schöner Geburtstag mhm. <lacht> voll ausgestorben hier der Platz <lacht> diese Laterne. richtig schön und hier ein Zitronen, nee Orangenschatz das sind Orangen Orangenbaum ja. hängt komplett voll hier schmecken die Orangen auch richtig lecker ne die Orangen sind richtig gut ja, ja. wieder bei Loey angekommen. Ja. War ja. richtig schön. Ja, war zu echt zweit, Date-Night sozusagen, war richtig schön. Schön Doch. spazieren, quatschen. Mhm. Mhm. Ist schön, statt sich gegenseitig was zu schenken, einfach einen schönen Abend zusammen und essen gehen. Ja. Echt schön. Jetzt geht's zurück, gemütlichen Tee noch und einfach für den Abend gemütlich ausklingen lassen. ja. Schön. Sehr schön. Also, also gute Nachtle. Gute ne? Nacht. Guten Morgen, was passiert hier denn? Kate, wo gehst du hin? Oh, ich werde gestohlen vom Komm, Masse. ich helfe dich wieder. Es war eine Massage, aber dann würdest du Gestohlen. Oh, mal, du hast mich nicht gerettet, du hast mich <lacht> einfach gehen lassen. So schaut's aus. Auch. ich rette dich immer. Man darf immer zwei Tüten Chai ausleihen. Zwei Tüten T Chai? Mhm. Martin? Bitte schön. Mhm. Kate zieht sich an. Klappt's, Kate? <lacht> Und was für ein Sonnen haben wir wieder. Herrlich warm. Gebt kurze Hose? Kurze Hose geht's, herrlich. Und ich stehe mal wieder mit flip -Flops und Socken. Also richtig charmant. Und Während der Nachbar es gemütlich macht, tanzende Hühner in der Topf rum. Ich den Fuß noch in die Pfanne rein. So, Pane. jetzt steht der Huhn also in der Pfanne. Dann ist das Huhn gebraten. <lacht> gut. Wir kommen gerade von draußen. Ein warmer Tee wird gekocht. Draußen ist es kühl. Wir haben uns äh, zusammengesetzt mit äh, was anderem. Campingbewohner und äh, gemütlich zusammen gegessen und dann noch Gitarre bisschen... gespielt, Musik gemacht. Ja, das war hm. ganz herrlich, aber irgendwann wird es cool. Und jetzt äh, haben wir uns im Bus verzogen und ähm, fast in den Woche nochmal zusammen. Ähm, Was war's für eine Woche, Kate? Ja, ähm, Sie ging wieder schnell vorbei. Sehr schnell. sehr schnell. Sehr schnell. Sehr schnell. Wenn man die Tage hab... gleich sind. Aha. Wenn die Tage gleich sind und man viel Gleiches macht. So wie wir jetzt gerade im Augenblick Morgens aufstehen, gemütlich Dann vorlauf zum ja, okay. Strand, Wind checken, aufs Wasser, Abendessen so Gerade erst aus. war irgendwie Samstagabend und wir dachten so, ah oh shit, der Vlog ist noch nicht fertig, noch schnell fertig machen Und schon wieder Samstagabend und wir müssen den Vlog noch fertig machen Ja, <lacht> ja schöne Woche war es, du hattest gefragt, wie die Woche war Genau, da kam dann Das du hast Geburtstag ja? Wir waren schön Essen abends. Mhm. Das war sehr schön. Wir haben eine Kamera gefunden. Da hat den sich noch niemand gemeldet. Besitzer Der Stand bisher. Nee, es schaut irgendwie nix. schlecht aus, also für den Besitzer. Ja. Ähm, ja. ja, Wir schauen noch mal, Vielleicht habt ihr Tipps, was wir noch machen können. Es steht auf Facebook auf so einer Lost and Found Page, da steht es jetzt fast eine Woche. Bisher genau. hat sich keiner gemeldet. Wir setzen uns jetzt mal weiter an den Vlog, dass der auch morgen wieder rechtzeitig online kommen kann. Mhm. Damit ihr schön gucken könnt. Und verabschieden wir uns für diese Woche. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Immer ein Vergnügen. Freunde freuen uns über Rückmeldungen. Ja. Und einen Daumen nach oben. Mhm. Und äh, dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin. Dach, dach. Dui, dui.